Shinzo Abe war der ehemalige Premierminister Japans. Er fiel am 8. Juli 2022 einem Attentat in Japan zum Opfer. Wo ist es eigentlich passiert und in welchem Zusammenhang? In diesem Video möchte ich mehr über die örtlichen Gegebenheiten in Japan, über Entfernungen und Hintergründe berichten. Gleichzeitig aber auch meine persönlichen Gedanken mit einbringen. Japan steht unter Schock zum einen, weil Japan unweigerlich über ein Jahrzehnt mit seinem Namen und seiner Politik verbunden war, auch außenpolitisch, zum anderen aber auch, weil es überhaupt ein Attentat gegeben hat, noch dazu unter Einsatz massiver Waffengewalt, das eigentlich Tragische an seinem Tod war auch, dass ein für Japan so bedeutender Politiker an einer so unbedeutenden Stelle, noch dazu in der Provinz, fernab der großen Politik, der ehemaligen Machtzentrale und seiner Heimatstadt Tokio, ums Leben kam. Der Anschlagsort vor dem Bahnhof Yamato Saidai liegt zwar im Westen, eher schon Richtung Osaka, gehört aber dennoch zu Nara, einer Stadt in Zentraljapan mit rund 370.000 Einwohnern, die Stelle, an der der Mordanschlag stattfand, liegt im Vorort Saidaichi Higashimachi, genau gesagt liegt er zudem rund 6,5 Kilometer von dem als allgemein touristisch geltenden Zentrum Naras, also rund um Sarusawa, der Polizei, und Präfekturbehörde entfernt, das weiter Tragische war, dass aber noch nicht einmal in eigener Sache angereist war und gesprochen hat, sondern für einen anderen, lokalen Politiker. Die Wahlen zum japanischen Oberhaus standen an und aber war deswegen in Nara, um den dortigen LDP-Spitzenkandidat der Präfektur Nara, Kai Sato, zu unterstützen. Der konnte nebenbei bemerkt, seinen Wahlkreis dann bei den Oberhauswahlen zwei Tage später wieder bestätigen. Wo liegt der Tatort denn jetzt eigentlich genau? Wir sind hier quasi am Nordostausgang vom Bahnhof Yamato seidai der von der privaten Kintetsu-Linie bedient wird. Umringt von und eingeengt zwischen mehreren Kaufhäusern gibt es vor einem lauten Bahnhofsvorplatz eine kleine, schon fast unwirtliche Verkehrsinsel. Diese wiederum ist grob mit gewöhnlichen Metallleitplanken umrandet, die diese wenigen Quadratmeter etwas abgrenzen sollen. Man sieht aber, dass sowohl vor als auch hinter ABE mehrere Autos und Fahrräder durch- und vorbeifahren. Im Nachhinein wurde an Polizeiapparat und den Leibwächtern viel Kritik geübt, besonders aus den eigenen Reihen. aber sei nicht ausreichend geschützt worden. Die Realität war jedoch, dass ABE in dieser Situation wohl zu 100% und über 360 Grad hinweg angreifbar war. Situationsbedingt. Ich habe selber Wahlkampf für eine Oberbürgermeisterwahl in Japan gemacht und bin selber auch aktiv auf der Straße gestanden. Auch auf einem Bahnhofsvorplatz. Daher weiß ich, dass der unmittelbare Kontakt zur Bevölkerung in Japan sehr wichtig ist. Nähe wird gesucht und groß geschrieben. Sie soll Wählern Vertrauen schenken und die Persönlichkeit des Kandidaten oder wie in meinem Fall der Kandidatin übertragen. Hier ist es eben nicht so wie in Deutschland wo der Kandidat entfernt auf einer erhöhten Bühne steht. Der Wahlkampf in Japan ist viel direkter, auch braucht man hier keine Regenschirme für heranfliegende Eier und Tomaten. Es geht mit viel mehr Respekt zu, von Seiten der Wählerschaft, besonders aber auch von Seiten der Kandidaten. Die vielzitierte japanische Höflichkeit durchdringt eben alle Bereiche der Gesellschaft, bis hin zum politischen Wahlkampf. Auch wenn ich andere Wahlveranstaltungen in meinem Stadtviertel besucht habe, war auch dort der Spitzenkandidat oft nur eine Armlänge von den Passanten entfernt, glücklicherweise ist hier über Jahrzehnte hinweg nichts passiert. Ich denke daher, obwohl gut trainiert und bestens vorbereitet, hätte das Sicherheitspersonal im Ernstfall aber so gut wie keine Chance, noch dazu wenn es, wie hier im Fall aber, durch die Metallbarken wie eingezäunt dasteht und keinerlei Möglichkeit zur eventuellen Flucht hat. Weg zum Krankenhaus aber wurde nach dem Attentat per Hubschrauber ins Universitätsklinikum der Stadt Kashihara, dem Präfekturklinikum Nara Kenritsu Daigaku gebracht, das wiederum liegt ca. 25 km südlich vom Tatort. Seine Frau Akie kam aus Tokio angereist, das mit Shinjuku wiederum rund 500 km vom Tatort entfernt liegt. So, das waren einige Hintergrundinfos sowie meine Gedanken zum Anschlag auf den ehemaligen Regierungschef Japans, Shinzo Abe.